Hallo, ah, kurzer Tipp: Ubuntu 15.04. Äh, wer denkt, du hast ja wohl Vogel, das ist doch gar kein Abfernand. Ne? Baby, Werbet lebhafte Meerkatze und Katze ist auch nicht, ist ein Vogel. Ist egal, jedenfalls, ich wollte das Vieh. War okay. auf dem Desktop. Ne? Also, dieses. Äh, war aber nicht möglich. Ich kriegte immer das äh, Startbild. Ne? Da stand Ubuntu 1504, so als hätte ich mich gerade so eingeloggt. Das war jetzt bis geblöd. Kam wahrscheinlich durch meine Bastelei. Kurzer Rede, lange Sinn, äh, war geschuldet diesem deconf eintrag wer das auch mal haben sollte, dass sich das Desktop-Hintergrundbild sich nicht ändern lässt. Nach einiger Suche im Internet gefunden den entsprechenden Eintrag unter Org-Gnome-Settings-Demon ja, Der Demon hat zugeschlappt Plugins-Background Das Häkchen aktiv war nicht Dann konnte ich schon mal meinen Hintergrund ändern aber nicht mit Rechtsklick ne? den, ne? Gut. und ich musste mich einmal ausloggen wieder einloggen. Äh, wie konnte ich es sonst ändern? Ja, über die Systemeinstellung, klar. Ne? Da konnte ich dann die entsprechenden Darstellungseinstellungen machen und der Vogel erschien sofort äh, nach und in und out und gut war Das nächste war, dass dieser Rechtsklick wieder geht, ne? dass man sofort den Hintergrund ändern kann. Konnte ich ändern mit dem Optimierungswerkzeug. Gnome Tweak-Tool. Der Picture Vogel war hier Symbol auf der Arbeitsfläche anzeigen. Auf an und dann geht das auch wieder. Ich hoffe, ihr habt geholfen. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.